und entfernen weiter die übrigen Schrauben in der hier gezeigten Weise. Wir merken uns die Position der einzelnen Schrauben, damit wir sie beim Zusammenbau wieder in die richtigen Löcher einsetzen können. Nun den Gehäuseboden vorsichtig von oben her, wie gezeigt, abnehmen. Zu sehen hier die SSD, die wir nun austauschen wollen. Zunächst ist die Verbindung zur Batterie zu trennen. Sie sitzt hier. Ein flexibler Plastikspatel hilft uns zunächst, die Schutzabdeckung etwas hochzuklappen. Nun die Steckverbindung vorsichtig an der Kante heben, bis der Stecker frei liegt. Die SSD wird durch eine Torx T5 Schraube gehalten, die nun entfernt wird. Anschließend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 Auch die Schutzabdeckung, wie hier gezeigt, wieder in Position bringen. Den Gehäuseboden passgenau auflegen. Da wir drei verschiedene Schraubengrößen haben, bitte darauf achten, die jeweils richtigen Löcher zu finden. Die zwei kurzen Schrauben, wie gezeigt, oben in der Mitte eindrehen.